Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Maker Madness 2. Ähm, in der letzten Folge hatten wir ein sehr tragisches Ende, denn ich hatte fast gedacht, dass ich es schaffen würde, das Level zu beenden. Habe ich aber leider nicht geschafft. Ähm, wir versuchen es mal dieses Mal. Okay. 27 Leben. Ja, ich habe äh, nicht wundern für alle äh, Zuschauer. Ich habe... Was passiert hier? Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade mit Tom äh, für Tom einen Soundcheck gemacht, hier mitten im Game. Und hab dabei drei Leben einbüßen müssen. Aber jetzt kann ich mich aufs Level konzentrieren. Ähm. Was muss ich hier machen? Äh, darüber springen und äh, Hä? Warte, was? Da geht gerade zu viel ab. Ich. Äh, was? Okay. Muss ich vielleicht links auf den Bolzen da hauen oder so? Der ist ja ganz links in der Ecke in den Bolzen. Da, da, ganz links. glaube ich. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch unwichtig. Vielleicht interpretiere ich zu viel rein. Ach, so kann man das auch machen. Oh, scheiße, ich hätte es fast gemacht. Fork. Äh, Mist, da oben fällt auch eine riesige Pflanze auf mich drauf. Ich kann das gar nicht mal so machen. Wer hat denn das gerade gemacht? Gerade hatte ich doch einen guten Run. So, Hä? Nein, da war ein Pilz! <lacht> Fuck! Der Pilz hätte mich gerettet! Ich bin an dem Pilz vorbeigejumpt. Oder der Pilz ist an mir vorbeigefallen. Ja. Yeah. Nein! Aha, Mist! Keine Ahnung. Warte, ich probiere mal. Ich warte mal ab. Oh, was? Oh, was? Äh, was? Was, was, was, was, was, was, was? Was passiert hier? Zu viele Geister. Okay, ich darf nicht warten. Ich darf auf jeden Fall nicht warten. Sonst sehe ich nur noch weiß auf dem Bildschirm. Ich. Ah, ich war fast da. Guckt euch das an, ich war fast da. Ah, oh, ich hätte nur die Hand ausstrecken müssen. Luigi, why you do this to me? Fuck, okay, ich bin tot. Bei solchen Leveln ist es echt schade, dass man erstmal 10 Leben braucht, bevor man überhaupt rafft, was man überhaupt machen soll und wie man das machen soll. Wie viel habe ich überhaupt? Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Level ich gemacht habe, waren es 9, waren es 12? Keine Ahnung. Ich muss mir mal das letzte Video angucken. Das vorletzte Video. So. <lacht> <lacht> What? Was ist gerade passiert? Wurde ich gerade gecombo breakt? Ich hab, ich, ich hab null Ahnung. Ich hab null Ahnung. Ich hab null Ahnung. Also ich habe schon viele Level gehabt, wo ich nicht wusste, was ich mache. Aber hier, ich wirklich, hier bin ich im Minusbereich vom Wissen. Ich habe Anti-Wissen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll, aber wirklich null. Und so viel gibt's ja auch gar nicht. Ein relativ einfacher Levelaufbau. Und äh, ja... Vielleicht muss ich, ich A-Spam oder so, damit ich schneller da bin. Ich versuch's mal. Nein! Ich... Äh, hä? Ich verstehe es nicht. Ich werde jetzt hier einfach aus Protest meinen Kopf so lange gegen die Decke hauen, bis ich einen Schädeltrauma habe. Vielleicht wird mir dann in meinem Delirium die Lösung klar. Ich verstehe es einfach nicht. I have no fucking idea. Ja, das war's jetzt für mich. Ich werde jetzt einfach mein letztes Leben einfach direkt meisten. Es bringt ja doch nichts. I have no idea, großes fette Fragezeichen, genauso groß wie am Anfang auch, also das Level ist wirklich ein Rätsel für mich. Ich bete, dass ich jetzt nicht so ein beschissenes Level bekomme, eins, das einigermaßen human ist. Noch ein Japaner Level, was ist denn los hier? Das Spiel hasst mich gerade, das hasst mich, das hasst mich, was passiert hier, ich habe keine Ahnung, lasst mich in Ruhe. Was passiert hier? Was muss ich hier machen? Was? Was musste ich hier machen? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich kriege ganz viele Leben. Danke dafür. Brauche ich aber nicht. Muss ich vielleicht ein bisschen warten? Okay. Okay, was passiert hier? Äh, okay. Soll ich runter? Ist das richtig? Nein. <lacht> Nein, es war nicht richtig. Es war... Ich bin gerade quasi durchs, durchs Abfallrohr gegangen. Ich kann mit Leuten... Äh, ich, ich kann mit Leveln, wo ich eine Reizüberflutung ausgesetzt werde, kann ich nicht so viel anfangen, weil ich... Weil ich... Weil ich das nicht so verarbeiten kann. Also ich mochte schon das eine Speedrun-Level in der letzten Folge sehr. Das war so richtig schön klar, simple and clean. Und ähm, ich wusste direkt, was ich zu tun habe. Bitte mehr davon. Ich wünschte, ich könnte irgendwie so einen Filter oder so einlegen. So. Okay, cool. Okay, cool. Und jetzt? Danke für das Leben. Dankeschön, dankeschön. Okay, und jetzt? Ich habe Angst. Vielleicht kommt da wahrscheinlich was von oben. Oder das Ding kommt hier an. Das ist 100 Brunnen Trap. Das ist so einfach. Das ist 100 Brunnen Trap. Das ist eine Trap. Das ist eine Trap. Das ist eine Trap. Das, ist, das war so klar. Es war sowas von klar, ne, Alter. Es war sowas von klar, dass es das eine Trap ist. Dieses Level ist ein einziger Troll. Der töte mich. Gut. Dieses Level ist ein einziger verfickter Troll. zu weit. Ich bin zu weit. Was passiert hier? Ich gehe einfach mal durch. <lacht> Egal. Und jetzt? Hä? Okay. Nein, das war auch wie eine... Ach oh, nee, das war wieder eine Trap. Ja, und jetzt? Soll ich jetzt hier 300 Sekunden lang warten, bis, bis, bis das Ende kommt, oder was? Oh. Ein einziger verfickter Troll. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich doch einfach. Bitte lass mich einfach. Lass mich einfach in Ruhe. So, zack. Zack. Ja, nein, das war wieder eine Trap. Das war 100 Trap. Ja, ich bin tot. Ja, danke. Ich bin aus Versehen in der Trap gelandet. Ah. Bitter. Einfach nur bitter. So. Nein! Ich hab das. <lacht> ich bin genau in diese Box reingesprungen, ich Dulli. Oh Mann. Ja. Geh weg, du blöde Box, geh weg. Du bist eine Trap. Nein! <lacht> Fuck, jetzt war ich von der Box abgelenkt. Ach Mist. Ah, shit. Die Box war eine Trap. Ich hab's ja gesagt, die hat mich abgelenkt. Toll. Na gut. Ich denke, noch ein Level zu machen lohnt sich jetzt hier erstmal nicht. Trotzdem vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. In, diesem, in dieser Folge sind wir leider jetzt nicht wirklich weitergekommen, aber es war trotzdem witzig, hoffe ich zumindest. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch den Kanal, lasst ein Like da für das Video und wir sehen uns dann in der nächsten Woche bei einer weiteren Folge von Super Mario Make-Up Madness 2. Haut rein!